Hi, ich bin Jessie, ich studiere TUM-BWL, weil ich mich für Wirtschaft und für Technik interessiere. Und ich bin der Thomas, ich interessiere mich für den Aufbau der Materie, weswegen ich Chemie studiere in Garching und da geht es auch gleich für mich hin. Und wir zeigen euch mal, wie unser Alltag aussieht, wenn es auf die Klausuren zu geht. So, ich habe jetzt gleich die letzte Vorlesung Organische Chemie vor der Klausur. Und ich hoffe, der Prof grenzt den Stoff einmal noch ein bisschen ein und sagt, was ihm wichtig ist. Hi, also ich lerne jetzt noch ein bisschen was für meine management Klasse nächste Woche. Und dafür brauche ich jetzt aber noch einen Kaffee und deswegen ist für mich jetzt ein Stukaffee. So, ich war jetzt eben noch in der Mensa was essen. Jetzt hoffe ich, dass in der BIP noch ein Platz mehr ist, weil da ist ziemlich viel los kurz vor der Klausur. Hi, uns raus jetzt ganz schön der Kopf und vielen Lernen. Aber das ist normal in der Prüfungsphase. Ja, leider. Aber jetzt geht es auch schon weiter ins Tutorium da hinten. Wir wollen nämlich, dass alle unsere Fragen beantwortet werden, weil wir nächste Woche eine Management-Klausur schreiben. Genau. So, nach der langen Lernaktion der BIP geht es jetzt noch ins Labor, aber danach geht es dann auch endlich mal nach Hause. Raus aus dem Tutorium, rein in den Lernraum, heißt es jetzt für mich. Ich muss jetzt noch ein bisschen was lernen, versuche alle Fragen jetzt nochmal aufzuarbeiten, aber heute Abend geht's Essen mit Freunden und darauf freue ich mich auch schon und vielleicht schaffe ich es auch noch zum Spot. mal schauen.